Herzlich Willkommen bei HopOn! Das HopOn-Buch ist ein digitales Buch. In dem Buch finden Sie umfangreiche Informationen auf Deutsch, Farsi und Arabisch zu den Themen Berufsabschluss, Arbeit, Finanzierung oder Beratung. Das Buch gibt Antworten auf Fragen, die Erwachsene oft zu diesen Themen haben, wie zum Beispiel welche Wege zum Berufsabschluss gibt es für Erwachsene? Hier finden Sie eine Übersicht über alle möglichen Wege. Zu jedem Weg gibt es ein Kapitel mit Fragen und Antworten. Zum Beispiel, was ist eine Nachqualifizierung? Was ist eine Bewerbung? Dort finden Sie auch ein Beispiel für einen Lebenslauf. In jedem Kapitel finden Sie auch Informationen zu den besonderen Regeln für Menschen, die einen Antrag auf Asyl gestellt haben. Die Regeln sind kompliziert. Deshalb finden Sie auch ein Kapitel zum Thema Beratung. Nun entdecken Sie das Hopon Buch einfach selbst und finden Sie Antworten auf Ihre Fragen. Sie haben andere Fragen? Kontaktieren Sie uns über unser Kontaktformular. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!